So, ich habe eine Datenbank ohne viel Schnickschnack und zwar soll man hier ankreuzen, welches Land in Europa man schon mal besucht hat. Da mache ich mal testweise ein paar rein. Wo war ich denn zum Beispiel in Liechtenstein, in Litauen, vielleicht Niederlande, also mache ich jetzt völlig wahllos, Schweiz, Tschechien. Dann gehe ich hier auf Speichern und Anzeigen und dann kriege ich hier einmal eine Karte mit den ausgewählten Ländern, die mir auch dann unterhalb der Karte angezeigt werden. Ich habe hier nach einer Europakarte gesucht. Wichtig ist einmal, es muss eine SVG sein. Und dann schaue ich natürlich, dass ich hier die aktuellste Version herunterlade. Wenn man sich mal den Code dieser SVG anguckt, dann stellt man fest, dass die einzelnen Länder über eine ID festgelegt sind. Und zwar über den Ländercode, also IS für Island und PT für Portugal und so weiter. Ja, als erstes suche ich mir eine Liste mit den Ländercodes. Da gibt es beim Auswärtigen Amt eine Excel-Liste, die ich hier herunterladen kann. Die habe ich hier dann in Excel geladen. Ich brauche hier die erste Spalte mit der Kurzform und dann brauche ich hier diese Spalte F mit dem zweistelligen Code. Das heißt, die Spalte hier kann ich löschen, genauso dann wie die beiden letzten Spalten. Ja, das sind jetzt hier alle Länder der Welt drin. Ich brauche nur die europäischen Länder. Dementsprechend mache ich hier ein zweites Tabellenblatt, kopiere hier nur die europäischen Länder rein. Die hole ich mir halt aus dem Internet, aus einer Liste und ähm, hole mir hier jetzt in die zweite Spalte über den S-Verweis den Ländercode. So, das wäre also ist gleich S-Verweis. Klammer auf, Suchkriterium ist hier in A1, Strichpunkt Matrix sind die beiden Spalten hier, Spaltenindex ist 2, 0 und Klammer zu. So, jetzt habe ich hier den Ländercode drin in Großbuchstaben, ich glaube, das ist nicht relevant, ich mache aber trotzdem mal klein, weil er in der SVG auch klein ist. Dementsprechend klein, Klammer auf und hinten Klammer zu. Und dann ziehe ich das hier runter. So, jetzt sieht man hier schon ein paar Fehlermeldungen. Da muss ich mal gucken, was da los ist. Kosovo wird nicht in der offiziellen Liste drin sein. Ist das so ein Streitfall? Ich weiß aber, das Kürzel ist XK. Und bei Serbien, da haben wir wahrscheinlich dann Montenegro mit drin. Da gucke ich mal. Serbien, Serbien, Serbien. Ne, Serbien ist eigentlich drin. Er findet aber Serbien nicht. Da ist ein Leerzeichen drin. Tatsache. Okay. So, der Rest passt soweit. Bei Vereinigtes Königreich müssen wir später in der SVG noch gucken. Und noch bei bei Russland, da kann es sein, dass da vielleicht ein paar Probleme gibt, aber das kann ich ja dann später überprüfen. So, das soll jetzt die Auswahlliste in Moodle werden, in der Datenbank. Und da möchte ich dann gleich in die Auswahlliste den CSS-Teil mit reinschreiben. Das bedeutet, ich mache ein ist gleich, fange dann mit dem Style-Tag an. Da kommt ja dann die ID, die ID ist äh, das äh, Länderkürzel, dementsprechend mache ich die Raute, Anführungsstriche, dann habe ich hier ein und und dann kommt die Zelle B1, dann wieder ein und, Anführungsstriche, dann kommt das Attribut, da machen wir mal Fill, das heißt der Start soll dann gefüllt werden mit roter Farbe, dann mache ich Geschäfte Klammer zu, dann mache ich den Style Tag zu und am Schluss soll dann nochmal, ja, was heißt nochmal dann, am Schluss soll dann das Land angezeigt werden, dementsprechend mache ich dann Anführungsstriche und A1. Dann mache ich noch folgendes, äh, weil ich ja in der SVG direkt das CSS drin habe. Bei der entsprechenden ID. Die muss ich überschreiben. Dann mache ich hier ein Ausrufezeichen und ein important und das ziehe ich dann auch runter In Moodle habe ich jetzt eine Datenbank angelegt mit dem Namen Europa Da muss ich jetzt hier ein Feld definieren und dann nehme ich hier Mehrfachauswahl Als Feldname mache ich hier Länder rein und bei Optionen kopiere ich jetzt die Excel-Spalte, die ich gerade gemacht habe so wie es ist, füge ich das ein und gehe auf hinzufügen. So, das kann ich gleich mal testen, mal Eintrag hinzufügen. Die CSS-Anweisung, die sieht man hier nicht, die wird gar nicht angezeigt, wird aber übernommen, wenn ich dementsprechend hier die Länder auswähle. Jetzt brauchen wir natürlich noch unsere Karte. Die hole ich mir aus der SVG-Datei. Dann gehe ich in die Vorlagen, gehe auf Vorlage für Einzelansicht. Das lasse ich so wie es ist. Und füge hier nur oben drüber die Karte ein und gehe auf Speichern. So, dann brauchen wir natürlich noch einen Arbeitsauftrag: Vorlage für neue Einträge. A3. Welches Land in Europa hast du schon mal besucht? So, dann probieren wir das Ganze erstmal aus, ob das grundsätzlich funktioniert. Wahrscheinlich müssen wir noch bei einigen Ländercodes nacharbeiten. Ich wähle jetzt mal irgendwelche äh, x-beliebigen Länder aus. Und dann schauen wir mal, ob das prinzipiell funktioniert. So, dann auf Speichern und Anzeigen. Und jetzt sieht man hier also eine Liste hier, die Länder, die ich ausgewählt habe. Und die sind dann hier in Rot um jetzt zu testen, ob wirklich alle Länder kurz übereinstimmen im Feld und in der SVG, mache ich jetzt folgendes, ich mache einen neuen Eintrag und wähle jetzt mal alle Länder und dann sollte ja die Karte komplett in Rot erscheinen. So, das habe ich jetzt hier mal gemacht, also alle Länder ausgewählt und man sieht, Europa ist fast ganz rot, bis auf das Vereinigte Königreich und Russland, wie vorher gesagt, das ist Kaliningrad, ist auch Russland, dementsprechend müssen wir jetzt nur bei Zwei IDs ein bisschen nacharbeiten. So, dazu gehe ich hier mal mit der Maus zu dem entsprechenden Land machen. Rechtsklick und dann gehe ich auf Untersuchen. Dann öffnet sich normalerweise gleich die Stelle. Das hier ist der Pfad für das Vereinigte Königreich und es soll jetzt irgendwo die ID stehen. Ah, Hier steht sie. Und da sieht man schon, die weicht ab von der offiziellen ID. Das heißt, das müsste ich dann später ändern. Also was heißt später, ich mache das jetzt gleich. Ich gucke mir jetzt nur noch Russland an, gehe auf Untersuchen und na, da haben wir hier gleich oben, also RU-Main, bin durch passt das also auch nicht überein. Ich habe jetzt zwei Alternativen, entweder ich ändere das in der SVG oder im Feld. Ich mache es in der SVG, dann ist alles einheitlich nach den offiziellen Kürzeln. Das habe ich jetzt mal in der Einzelansicht direkt in der SVG gemacht. Das heißt, die IDs angepasst. Hier einmal Großbritannien, also beziehungsweise Vereinigtes Königreich, Nordirland habe ich dann noch gefunden, habe ich angepasst mit ähm, der ID GB, ebenso Russland dann mit RU. Und jetzt haben wir hier also Europa komplett in Rot. Man sieht, die Karte ist aktuell. Grimm ist hier nicht definiert und ja, die lasse ich jetzt auch mal in Grau vorerst. Ja, damit funktioniert die Karte erstmal prinzipiell. Natürlich könnte man hier noch die Listenansicht und so weiter anpassen, auch die Einzelansicht, die Größe der Karte, aber die Funktion ist wie gewünscht.